Mein Name ist Ahmed Abdullah. Ich komme aus Ägypten. Ich bin seit circa elf Monaten in Deutschland. Ich bin ein internationaler Student an der Universität Osnabrück und eigentlich ich studiere Theologie. Und nachher kurzer Zeit Corona Pandemie schon begonnen. Das Studium ist online für eine Stadt und alle alle Veranstaltungen sind online. Und deshalb ich wollte etwas machen mit dieser Freizeit. Äh, habe ich, hab ich mit Caritas kontaktiert und ich kann etwas machen. Ich biete äh, bei einer Grundschule äh, AG an, also äh, ich, ich würde mit den Schülern etwas machen, zum Beispiel äh, Fußball spielen, äh, bepflanzen und so weiter.